Dieses Spiel, es macht mich fertig. Es ist, ja... Alice sagt gerade, es ist mein Spiel und ich... Ja, es ist... Ja, auf. Oh. So. Das ist das beste Survival Game, was ich jemals gespielt habe, danke. Wir sind immer noch im Dschungel gefangen. Und, ähm... Ja, wir suchen Hilfe. Und... wir müssen mir retten. Also Mia braucht auch Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Mia braucht Hilfe. Irgendwie. Unfassbar. Nachdem wir ja schon einmal gestorben sind, äh, wollen wir es jetzt natürlich ein bisschen besser machen. Und... Gucken mal. Also wir haben... Ja, wir haben glaube ich nicht viel. Nee. Wir haben nichts, Nichts und wieder nichts. Aber... Äh, die gute Nachricht ist, äh, wir haben hier einen Stein. Und... Diesen Stein... können wir ähm, glücklicherweise in ganz viele kleine Steine ähm, zerbröseln. Mit unseren puren Händen. Also wir haben Hände aus Stahl. So viel steht schon mal fest. Wir haben jetzt drei Verbände, damit sollten wir erstmal eine Zeit lang auskommen, hoffe ich zumindest. Und wir gucken mal, dass wir uns jetzt erstmal eine Steinaxt machen. Ich glaube, eine Steinachs ist, äh, sehr schon gut. Oh, was? Was? Ameisenhücke? Ja, komm. Damn it. Ah, Ameisen. Was soll denn schon passieren, ne? Fuck. Okay. Äh. Genau, wir müssen uns jetzt untersuchen. Äh. Oh ja, der Ausschlag sieht nicht gerade gesund aus. Nicht ehrlich. Wir hoffen und beten einfach, dass wir von dem Ausschlag jetzt nicht gerade äh, verrecken. Bei jeder Ecke äh, lauert ein neuer Tod. Dann gehe ich auch nicht mal um Ecken rum. Ich suche mir nur noch irgendwie äh, runde Steine. Runde Felsen. Maden vielleicht essen. Erste Gesundheit minus fünf. Warum? Der Junge... in dem Urwald groß geworden, ne? Wir sind hier... Wir waren hier schon mal und jetzt haben wir ein Problem mit Maden zu essen. Wir sind schon wieder gestorben. Super. Uh, eine unbekannte Nuss. Danke. Eine unbekannte Nuss als eine dumme Nuss. Wagen wir uns einfach mal ein bisschen tiefer in den Ur Urwald rein, weil... Ja, ihr wisst ja, wie es beim letzten Mal war, ne? Ich glaube, im Startgebiet ist die Gefahr am größten. Oh Gott, Wildschweine. Please. Was machen die denn hier? Over. Wir haben die Angst vor uns. Noch. Sie wissen, wie viel wir wirklich drauf sind. Dass wir hier nichts gebacken kriegen. Dann kommen sie, dann laufen sie nicht mehr weg. Oh shit, hier ist ein Blutegel. Verdammt. Schön. Mein Blätter durch ein Tagebuch. Ich glaube, ich muss das gleich mal wegmachen. Ähm. Heilige Gott, das sind ein paar mehr. Ja. Ja. Nicht gut. Warum haben wir auch so kurze Sachen an? Ohne, dass die sich alle uns äh, festbeißen. Okay, also wir sehen zum, zumindest nicht, wo wir auf der Map gerade sind. Aber wenn wir dem Fluss folgen, also wir folgen diesem Fluss hier Richtung äh, Norden, und dann müssen zu 2 kommen. Ich glaube, so könnte es funktionieren. Wir sind mitten in der Nacht aufgewacht und wir haben Wurm. Hm. Oh Gott, <lacht> lecker. Wir haben doch noch schon Verbände oder nicht? Wir sehen irgendwie, äh, Moment. Der Wurm. Will ich einfach rausschneiden oder so vielleicht? Wurm. Wo mit einem Knochen oder Fischnagel entfernt, schmerzhaft und die geistige Gesundheit leidet. Ach toll. Wo soll ich denn jetzt... Ah, weil haben, wir haben Knochen, ne? Wir haben noch... Haben wir nicht Knochen? Ach nee, das war ah, das war bevor wir gestorben sind. Verdammt, wir brauchen Knochen. Ich schon wieder. Oh Gott, oh Gott. Was wollt ihr denn? Hilfe. Ich habe euch nichts getan. Lasst mich in Ruhe. Fuck. Was wollen die denn, ey? Ich wollte... Ich, ich gehe aus zu Hause weg. Kein Problem. Überhaupt, überhaupt kein Thema. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt kommen sogar schon die Eingeborenen, die uns töten wollen. Warum? Verdammt. Die noch hinter uns her? sind immer noch hinter uns her. Verdammt. Jetzt einfach hier oben rauf und warte hier oben. Komm bestimmt nicht oben rauf. <lacht> blöden Eingeborenen, hier kommt sie nicht rauf. Super. Und die stehen da jetzt und warten, bis sie runterkommen, oder was? Ich darf jetzt hier einfach. Hm, gute Nacht, ihr blöden Eingeborenen. Die stehen da immer noch. Na, was? In. Jungs. Oh Gott. Nicht schon wieder. <lacht> Ey. Das kann doch nicht sein. Wir sind doch nicht schon wieder gestorben, ey. Unfassbar. Ich, ich, ich... Nee. Nee. Irgendwas machen wir doch falsch. Komplett. Falsch, meine ich. Ey, sind wir wieder hier? nicht im I've Ernst, ey? Accident. Na, was haben wir denn jetzt wieder? Da ist nichts. Da auch nicht. Unser Bein vielleicht? Nein? Dem Bein? Auch nichts? Ach nein, wir haben Wurm, oder? Ach Gott, der Wurm schon wieder, verdammt! Okay, der Wurm, äh, Hans, gedeiht prächtig. Gutes Zeichen, bei bester körperlicher Gesundheit sind. Sonst hätte er sich nämlich schon längst abgekapselt von uns. Naja, wir, wir gehen gleich schlafen, wir gehen gleich schlafen, aber erstmal brauchen wir die Hütte. Wurm, bitte, bitte, bitte! Schaff es! Nein! Wir sind voller kurz vor der Fertigstellung der Hütte, sind wir ohnmächtig geworden, super. Died, died. Können, wir jetzt hier, können wir jetzt hier auch speichern? Vielleicht, vielleicht erholt sich unsere Gesundheit so ein bisschen, ich, uh, weil die... Die, die gerade wieder ins Bodenlose. haben wir oh, keine. Oh Gott, die sind zurück. Okay, ich glaube, wir sind tot, oder? Ach Gott. Wie, äh, hä? Ja, da wir beim letzten Mal gestorben sind. <lacht> immer wieder. Ähm. Fangen wir wieder bei Tag 1 an. Sehr gut, aber. Ähm, ich bin zuversichtlich, dass wir es diesmal schaffen und hier jetzt äh, Hilfe finden, ganz sicher. Ich meine, was soll schon passieren? Der Urwald ist doch äh, unser Freund. Ich habe beschlossen, dass ich den Urwald äh, als unseren Freund bezeichne. Vielleicht ist er dann netter zu uns. Vielleicht war auch nicht so nett, dass wir hier den, oder den, Dschungel, hier, den Dschungel hier als Feind bezeichnet haben. Nein, nicht trinken. Nein, ich wollte da. Ich wollte doch die Pilze aufsammeln. Oh nein. Der Wunsch wieder vergiftet. Super. Ich glaube, der Frosch hat Bock auf den Leguan hier. Aber wir haben da ja nichts mit dem Leguan gerade zu zerlegen. Hätten ah, wir uns hier ein bisschen unser Abendessen frei. Nein, klingeln. Weg mit dir, blöder Frosch. Sammeln. So, schneiden wir ihn einfach auf. Nehmen uns die Haut und nehmen uns das Fleisch. So, Tiere ausnehmen. Leguan-Fleisch. oh, haben wir bekommen. Fantastisch. Oh, hallo Krebs. Bleib stehen. Bleib stehen. <lacht> so, eine Languste. Die werden wir auch nachher verspeisen. So, und frisch gestärkt, fast tot. Was denn oh, Hans ist da. Lecker Wurm. Wo... Was haben wir hier? Noch, ey, jetzt haben wir zwei. Hans und Hansi. Hans und, Hans und, äh, Hans und Heidi. Wer nennen sie Hans und Heidi? Äh, noch ein dritter. Jetzt sitzt er aber jetzt wieder. Würmer. Hm, lecker. Äh, Hans, Heidi und äh, Harald. Das ist echt, das ist unnormal. Ich bin auf einem normalen Schwierigkeitsgrad und schaffen es nicht mal irgendwie so, eine blöde, so ein blödes... Müssen hier noch mehr Stöcker rein? Krass aus, ey. Ist doch, also... nee. Wir sind schon wieder kurz vorm Verrecken hier. Hier ist noch ein langer Stock, so. denke ich jetzt hier rein und dann speichere ich die Kiste hier. Kleiner Unterstand hergestellt. So. Speichern. Wir ah, haben wenigstens gespeichert. Okay, alles klar. Jetzt ist die Frage, wie überleben wir jetzt hier? Wir ähm, haben diesmal ja nicht auch irgendwas gegessen, was uns irgendwie töten könnte oder so. Nein. Und ich meine, der Verband hilft uns ja nicht mal. Das ist ja das Problem. Bei diesen blöden, diesen blöden Würmern äh, müssen wir irgendwie eine Knochennadel herstellen. Und wir haben hier keine Knochen, weil wir keine Tiere erlegen, die Knochen haben. Ja, okay, wir sind tot. Hier, wir, wir, wir machen das jetzt anders. Ganz ehrlich, dieser Schwierigkeitsgrad ist eine absolute Katastrophe. Unfassbar. Wenn man ja irgendwas falsch, kann natürlich auch sein. Aber das. Also, man, also, man kriegt halt nichts in diesem Wald. Und man, man hat. Also, ein Wurm ist ja okay, aber drei Würmer gleichzeitig? Ja, ehrlich. Was denn. Also, das ist, das ist doch. Also. Hm. Kann, also das, kann, das, das kann das Spiel doch nicht ernst meinen, oder? Und das sollte uns auch wieder. Oh, was ist das denn hier? Hallo. Hey bleib, bleib hier. Was? Fieber? Wovon haben wir denn jetzt Fieber? Was? Was? Wir sind gestorben durch... Nee. Warum sind wir jetzt wieder durch Gift gestorben? Wir haben uns doch gerade fantastisch wunderbar hochgeheilt. Dieses Spiel. Es macht mich fertig. Es ist. ja. Alice sagt gerade, es ist mein Spiel. Alice, ja, es ist. Ja, auch oh. So. Das ist das beste Survival-Game, was ich jemals gespielt habe. Danke. Stimmt, ich muss noch Survival schreien, ja. Dann überleben wir vielleicht. Survival! Vielleicht überleben wir dann noch nicht die ganze Zeit einfach Survival-Schreien. Gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee von Alice. Ich werde jetzt die ganze Zeit Survival schreien. Und sozusagen Ali jetzt hier neben mir. Die dachte sich, glaube ich, schon ins Fäustchen. Weil ich hier, glaube ich, schon zum 200. Mal gestorben bin. Ja, komm, komm, komm. komm. Oh, bleib hier. Bleib hier. Ich will dich doch nur töten. Oh, läuft die wieder weg. Wie lag eine Nuss, oder? Ich werde sagen, sie selber verrückt. Okay, wir müssen jetzt ganz dringend hier etwas essen. Dann sterben wir wieder. Aber ich glaube, die Languste äh, macht nicht mehr so lange. Ja, Wurm, geistige Gesundheit minus 9. Als ob. Was? Ja, bei, Pipe, ja, getötet durchschnitt Also langsam kriegen die dieses Spiel mehr und mehr auf. Ey. Ich krieg langsam echt einen Vogel, ey. Einen Hals kriege ich. Weiß auch, also, das Spiel ist, ist, Green Hell. Du warst langsam jetzt, du warst lustig genug, du hast mich auch genug sterben lassen. Bitte, lass mich leben. Bitte. Wir brüten hier drei Würmer in unserem Körper aus. Die haben auch Hunger. Und wir finden in diesem fucking Urwald nichts. Die Dschungel. Urwald, Dschungel. Urwald, ach, ist vollkommen egal. Grüne Hölle. das Spiel heißt Green Hell. Verdammt. Das gibt jetzt alles einen Sinn. jetzt alles einen Sinn. Und das ist der Ausschlag? Super. Okay, jetzt haben wir in jedem Körperteil. Haben wir jetzt irgendwas? Fantastisch. Was fehlt uns noch? Dafür gibt es kein Achievement? Super. Was? Was ist jetzt passiert? Wir sind durch den St oh, die Ureinwohner schon wieder. Ach Gott, ey. Wir waren so kurz davor, uns um wieder da zu erholen. So kurz. Ja, jetzt kommen wir in diese blöden Ureinwohner. Ah, ja, den Stil, wir aber auch wieder. Was anders zu erwarten? Nein, natürlich nicht. Tötet ihn einfach hier. Komm, stirb. Das ist eine Einbildung von uns. Die gibt's gar nicht. Döne Dinger existieren gar nicht hier. Okay. Wisst ihr, also... Wenn ihr bis hierhin geguckt habt ihr uh, habt Ich, ich habe hab daraus einen Zusammenschnitt gemacht aus den sämtlichen Toten, die wir hatten und sämtliche Wutausbrüche, die wir hatten. Ich, ich wir, werden, wir werden das Spiel neu anfangen. Ich werde bis zu der Stelle mich vorarbeiten, wo wir jetzt gerade sind. Und dann äh, geht's weiter. Also quasi in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Sonderfolge gefallen.